Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Petersberger Klimadialog beginnt in Berlin. Unter Leitung von Außenministerin Baerbock bereiten mehr als 40 Staaten die Weltklimakonferenz in Dubai vor. Themen sollen die Klimafinanzierung, der Ausbau erneuerbarer Energien und der Abschied von fossilen Brennstoffen sein. Das 1,5-Grad-Ziel gilt angesichts der bisherigen Klimaschutzbemühungen als zunehmend unrealistisch. Klimagruppe Letzte Generation trifft Bundesverkehrsminister Wissing. Die Aktivistinnen und Aktivisten zogen nach dem Gespräch ein positives Fazit, wollen aber ihre Proteste fortsetzen. Wissing hatte vor dem Treffen im Deutschlandfunk gesagt, ihn überzeugten die Argumente der letzten Generation nicht. Baustart von Infineon Chipfabrik in Dresden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem Meilenstein beim Aufbau einer Massenfertigung von Halbleitern in der EU. Beim Spatenstich waren auch Bundeskanzler Scholz und Sachsens Landeschef Kretschmer anwesend. 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das Projekt soll mit einer Milliarde Euro gefördert werden. Erster Arbeitstag mit dem Deutschland-Ticket. Für viele Pendler stand die Bewährungsprobe an. Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert, damit der Umstieg auf Bus und Bahn langfristig gelingt, brauche es einen Ausbau des Angebots. Boris Palmer verlässt die Grünen. Die Grünen-Spitze begrüßte den Schritt. Der Bundesvorsitzende Nuripur nannte die Entscheidung respektabel. Auslöser waren Äußerungen von Palmer, die als rassistisch aufgefasst wurden. Bei der Stadt Tübingen meldete sich der Oberbürgermeister vorerst krank. Und das Wetter morgen vom Westen und Südwesten bis in die Mitte sonnig. Im übrigen Land zum Teil auch mal wolkig, aber meist trocken bei Höchstwerten von 10 bis 21 Grad.